Open als Grundidee bedeutet für mich ganz vor allem die Weiternutzung und die Verbreitung. Das heißt, etwas ist so offen, dass ich damit machen kann, was ich möchte.